Also, guten Nachmittag miteinander. Ist Spanedeutsch okay oder Schriftdeutsch? Okay. <lacht> Gut. Die haben es ja nicht verstanden, oder? <lacht> nur Hauchdeutsch. Gut. Also, die nächsten 90 Minuten beschäftigen wir uns mit Innovationen im Beschaffungswesen. Also es ist noch nicht so viel mit Blockchain und künstlicher Intelligenz. Das ist vielleicht in den nächsten Jahr, aber wir haben schon erste Anwendungen, die sehr spannend aussehen. Visionen. Und zwar zeigt uns der Ronny Hochstrasser vor Swisscom. Wie die Vision könnte ausgesehen vom vollautomatischen Objektiv transparenten Einkaufsroboter oder erst Feldversuch. Das ist so am Anfang etwas bisschen aufregend und wir dann noch auflösen, ob das Swisscom schon einsetzt oder nicht. Dann hat Alexandra Bachmann hat das Problem gelöst wie das man mit Freihändigen vergaben, Compliance, gerecht das umsetzt, zeigt, dass so ähm, online auf, wie das so etwas abläuft, wo eben Usability wichtig ist, dass eben so Prozesse ausgeführt werden. Und wenn man jetzt selber als Beschaffungsstelle so ein innovatives Produkt beschaffen zeigt uns Jennifer, der Capitani, wie man hier vorgehen muss. haben habe mir auch noch ein paar Gedanken gemacht zu Innovation. Wer weiß, was da vorne auf dem steht? Facebook, genau. Und zwar hat der Mark Zuckerberg hat das als Mahnmal, dass alle, die daran vorbeilaufen, für das Arbeiten, es nicht so gehen soll wie San, wo irgendeiner nicht mehr so innovativ war und von Oracle worden wurde? Das ist auch so eine Kurve zu Innovation, wo man eigentlich sieht, was passiert, wenn man eigentlich den exponentiellen Knick vor Konkurrenz verpasst. Dann geht es mit dem eigenen Geschäftsmodell näher so wie beim anderen geht bei diesem näher Und genau, das Ziel von heute Nomi ist, wie verhindern wir das? Weil das kann bei einer Volkswirtschaft passieren, wo dann halt auch Behörden gefragt sind und nicht nur bei einem einzelnen Unternehmen. dann wird jetzt äh, dem Ronny übergeben, wo uns Einkaufsroboter vorführt. Ja, grüß euch miteinander. Ich bin Ronny Hochstrasser. Ich leite ein kleines Team von sieben Leuten, also das Entwicklungsteam bei Swisscom. Und ähm, wir haben einen Auftrag bekommen, nämlich, dass wir neuartig in der Baubranche arbeiten ähm, Und dort ist auch vor allem das Ziel, dass wir einen grossen Wert auf Objektivität und Transparenz legen. Ähm, und dort können sagen, hey, wir können die Objektivität und Transparenz im Einkauf von Bauleistungen wirklich drastisch erhöhen. Ähm, heute möchte ich euch aber mitnehmen auf eine kurze Reise, nämlich in eine potenzielle Zukunft. Nämlich, wie ihr sicher schon lesen könnt, geht es darum. Äh, ich möchte euch gerne mitnehmen und euch zeigen, wie könnte ein Roboter aussehen. Könnte es überhaupt möglich sein, dass man irgendeinen Einkaufsroboter hat, der eigentlich wirklich vollautomatisch objektiv und Transparenz für uns einkauft. Gut, äh, wenn ich von Einkaufsrobotern rede, was meine ich da genau damit? Also, euch noch mal vor, ähm, ja, der Roboter der würde automatisch die geeigneten Lieferanten wählen. Also, der weiss basierend auf die Anforderungen von der Firma, welche Lieferanten überhaupt geeignet sind, welche Lieferanten sie überhaupt in Frage kommen und würde die einfach automatisch anschreiben. Und unter zwei Punkten sieht er, er würde automatisch Offerten einholen. Also, ihr müsst euch vorstellen, der Lieferant, der tut auf auch den Lieferant erinnern, wenn die Offerten noch nicht eingegangen wären, oder so weiter weitere Lieferanten einladen, wenn vielleicht nicht genügend Offerten reinkommen und so weiter. Also, sehr plastisch erklärt. Und vielleicht geht es irgendwann sogar so weit, dass wir sagen, okay, wir haben eingänglich Zuschlagskriterien definiert. Die Zuschlagskriterien können vollautomatisch beurteilt und bewertet werden. In euch köpfen dreht sich jetzt sicher schon etwas, aber ähm, statt das jetzt eigentlich noch weiter um eine, eine potenzielle Vision oder weiß nicht was darüber reden, habe ich mich entschieden, wir wollen euch einfach einen Eindruck geben, wie das schon bei kommen läuft. Ähm, also nicht ganz Ganze logischerweise, aber ein kleiner Einblick, nämlich äh, was ich euch jetzt wieder zeige, ist eigentlich der Schluss eines Vergabeprozesses. Also, sprich, wenn eine Ausschreibung durchgeführt hat, und dann hat der Lieferant erstmal die Toffette entsprechend ausgelegt. Da dazu wechsle ähm, ich gerade äh, auf den Browser. Genau, und jetzt äh, sehe ich eigentlich von unserem System, das wir entwickeln Ich habe jetzt gerade eine Mitteilung bekommen. Man sieht es nicht, das ist schon so etwas man es, ist gut. Ähm, ich habe von unserem System eine Mitteilung bekommen, eine Offertphase spendet Und ich gehe direkt eigentlich, äh, auf die Plattform. Ähm, ihr seht jetzt hier, dass ich unterschiedliche Offerten bekomme. Also hier seht ihr Tonis Backer Stein um Stein oder auch hugendorbel Locher angeben. Ähm, ihr könnt natürlich Dokumente anschauen und so weiter, aber um das geht es jetzt nicht. Sondern äh, hier ganz klein, aber überhaupt nicht unbedeutend, seht ihr ein Resultat. Wir nennen das den Bobby. Wir haben einen lustigen Namen gewählt. Das ist eigentlich unser automatischer Roboter, sage ich jetzt mal. Ähm, ich ja, er hat bereits ein Resultat kalkuliert. Das ihr heißt, 3,7 von 4 ist die Auswertung. Und auch zum Beispiel bei einem weniger guten Lieferant 2,7 von 4. Aber äh, ich möchte euch Details zeigen, weil das ist sehr oberflächlich, logischerweise. Äh, der sagt ja entsprechend äh, haben wir die Zuschlagskriterien definiert jetzt für die Ausschreibung hier. Ähm, das ist jetzt hier Preis, Qualität, Erfahrung, Ökologie und Organisation. Ähm, jetzt hier sehen wir die Übersicht. Also ich bin jetzt hier auf den Punkt 6. Und, ähm, was wir immer wieder sagen, ist wichtig. Sollten, äh, eigentlich, wenn solche Daten automatisch zur Verfügung gestellt werden, auch können nachvollziehen wie sie diese kalkuliert wurden. Da dazu gehe ich mal auf ein Beispiel. Ähm, das jetzt hier sehen die Qualität von Tonis Backer GmbH. Ähm, ich sehe die Herleitung von der Qualität, die zu 20% gewichtet wird. Und wir sehen ja gerade, dass offenbar zwölf ähnliche Baustellen schon durchgeführt worden von dem Lieferanten. Wir dran auch welche Top 3 Baustellen sind. Und ich sehe rechts oben auch die Qualitätsbewertung und Zertifikate und Auswertungen, die der Lieferant mitbringt, die relevant sein für die Unternehmung. Ähm, ich könnte äh, natürlich das auch noch manuell übersteuern. Also das ist äh, nach wie vor möglich. Da manchmal haben die Leute einfach schlussendlich eine bessere äh, Erfahrung oder eine bessere Erfahrung gemacht. Ähm, zeige ich das? Dann kann ich hier sagen: ja, Ich werde das gerne manuell beschreiben. Das System und mir warnen und sagen: Hey, du hast das manuell beschreiben. Bist du sicher, dass du das wirklich willst, machen möchtest? Ich es jetzt wieder zurückändern oder es nicht machen. Es geht jetzt hier wirklich nur wirklich um zu zeigen, was. Ja, wie es, halt, wie es halt dort aussieht. Ähm, Soll ich den Auftrag auch vergeben? Das kann ich auch auf, jeden Fall so auf, auf der Plattform hier ich zeigen. Ähm, kann ich kann jetzt gerade drauf Auftrag vergeben, muss das kurz bestätigen. ja Jetzt seht ihr, also, das ist eigentlich ein Datum bereitgestellt äh, ja Das ist noch gerade worum er schreibt. Das ist ein bisschen unglücklich. Voilà. <lacht> äh, ah, ah, und jetzt sehen wir auch gerade, äh, der Bobby meldet sich. Ähm, ich habe das gemerkt, dass ich schon 15 Aufträge von diesem Gewerke vollautomatisch vergeben habe. Und ähm, frage mich sogar, ob ich das in Zukunft eigentlich auch vollautomatisch vergeben will. Ich sage jetzt ja. Ähm, es ist ob es jeden oder nicht Darf jedem von euch im Kopf eigentlich selber passieren? Gut, äh, jetzt noch bevor wir jetzt weiterfahren, kurze Frage in die stellen. Nämlich folgendes. Wer ist der Meinung, das ist genau das, was wir in Zukunft, brauchen, dass wir Roboter haben, der uns Daten voll automatisch alles zur Verfügung gestellt und noch voll automatisch vergibt. Haben doch bitte den in die Luft. Es gibt ein paar Sympathisanten gesehen und ein paar die unsicher sind. <lacht> äh, kurz in die Warnung, ähm, was ich gezeigt habe, ist gefälscht. Ich schockierte mich Das war nur ein Designprototyp. Ähm, es ist nicht so, dass wir schon jedes Gewerk oder was wenn wir alles vollautomatisch kalkulieren können. Das ist eine mögliche Vision, wie das man auch aussehen Aber noch mal aussehen könnte. Aber nochmal, ich sage es nochmal, es ist heute nicht so, ob es gekommen ist. Dass es klar ist. Ähm, wir sind auch nicht unbedingt der Meinung, dass es der richtige Weg ist. Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Weil, äh, ja, ich finde, die Daten sind sehr wertvoll. Ich kann ihm zum Entscheidung helfen. Das glauben wir dran das wollen wir auch immer mehr unterstützen. Aber ähm, das, das, das geht wirklich vor, dass Madi wird ich doch noch ein paar Risiken, wenn die Daten nicht korrekt sind, wenn das Modell nicht korrekt ist. Nicht so sicher. Gut, ähm, So, äh, jetzt vielleicht schnell, zum zurück auf den Boden der Realität zu kommen, was haben wir wirklich gemacht. Wo, im Tipp ist ja gestanden, das erste Feld zu versuchen, ja, wir haben eigentlich einen Auftrag erhalten, ein grosses Projekt auszuschreiben, also das ist, das ist bewusst. <lacht> ähm, wir haben einen Auftrag erhalten, ein grösseres Projekt auszuschreiben, das sind Woharbeite, die Bauarbeit, wo in ganzer Schweiz tätig werden, im Umfang von 20 Millionen. Das war so ein wie unser Pilotprojekt. Und haben dort entsprechend dort wirklich effektives Modell gemacht. Ähm, und da würde ich jetzt gerne dazu einführen, was wir genau gemacht haben. Ähm, ein Spau war, das habe ich schon erwähnt. Und was wir gemacht haben, was auch üblich ist, eigentlich mehr eingänglich klare Zuschlags- und äh, Eignungskriterien definiert, äh, inklusive Gewichtung von Zuschlagskriterien logischerweise. Ähm, und was wir effektiv gemacht haben, wir haben, bevor das die Offerte reinkommen, äh, haben wir zu den Firmen relativ viele Daten gesammelt. Wir haben historische Daten über die oder auch externe Daten gesammelt. Äh, sei es zur so Ausbauqualität, Zeithaltung oder auch First Time Right, das ist so ein moderner Begriff, der. Die IT IT-Industrie, sage ich jetzt mal, Ich das sicher. Ähm, und was ich auch muss sagen, an Punkt, wir viele Daten noch manuell aufarbeiten. Müssen. Also es ist nicht so, dass die Daten alle so einfach vor den Füße legen. Die Daten. Ähm, auch hier wird ich sagen, die Datenqualität und Glaubwürdigkeit der Daten ist nicht immer da gewesen. Die haben wir dann müssen weglaufen Teil von der Daten, also es hat noch viele Komplikationen, wie die wir Ihnen hier jetzt gerade vorher ein bisschen aus dem Vordergrund gezeigt haben. Was wir aber dann reflektiv gemacht haben, wir haben ein Modell gemacht, und hey, wo die hier fertig reinkommen, eigentlich nach, anhand von dem Modell, mit den Daten, die er aggregiert hat, effektiv automatisch sagen, also wie eine Prognose machen und sagen, in unserer Meinung soll hier der Lieferant gewinnen, hier der Lieferant, hier der Lieferant, hier der Lieferant, Lieferant. Und wir haben so äh, fast in allen äh, eigentlich äh, vergaben und auch so umgesetzt. Der Unterschied ist natürlich, dass es nicht dass es für ein grosses Projekt war ob man da eine entsprechende Datenbasis hat. Ähm, wie sehen wir, wie wir das in Zukunft anwenden können? Wir sind der Meinung, also bei so grossen Einkauf /einkaufs, äh, Volumen, wird Einkaufsvolumen, würden wir eigentlich die Methodik gerne wieder anmelden. Dass man das äh, wirklich databasiert wirklich die Entscheidung herlegen kann, herleiten, sage ich jetzt mal. Ich bin aber der Meinung, dass es schon noch der Mensch Ja oder Nein sagen sollte. Also, das klar ist klar ähm, Wir sehen auch eine Möglichkeit von einer breiten Anwendung. Ähm, da sind wir eigentlich dran. Äh, dass wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen, sind wir dass man eigentlich äh, sage ich jetzt mal erste Entwicklung von so einem Beschaffungsroboter hat. Das ist äh, aber mehr momentan die Datenstruktur, in wir arbeiten, logischerweise. Und wir werden anfangen oder fangen jetzt an mit interaktiv Informationen einblenden, die im Haufen der Entscheidungsfindung. Das sehen wir als ersten Schritt eigentlich in die Richtung und das ist auch sehr realistisch. Irgendwann sind wir noch der Meinung, dass wir eine vollautomatische Bewertung oder jetzt haben wir vielleicht eher von Befehlung von Systemes generieren wollen. Ja, äh, kleine Aufforderung an euch hier alle. Ähm, das ist auch schon zu von meiner Präsentation. Ich will es kurz halten. Ähm, wir sind noch da, also Benni, Ekima und ich. bin schon schon bei uns Team. Äh, und äh, wir werden das fände ich cool, wenn ihr auf uns zukommt, wenn ihr euch generell Interesse hat an datenbasierten Entscheidungsmodellen, sage ich jetzt mal. Oder wenn ihr Interesse habt an die Digitalisierung der Beschaffung des Bau. Oder auch generell, wenn ihr mit uns wollt, diskutieren, über den Purchasing Agent was euch was eure Meinung ist. Oder Gefahren und Chancen, oder ihr seht. Also wir haben noch Zeit. Hat jemand gerade Fragen Anregungen? Christian Hunziker, strategisch ich auf kauf sbb infrastruktur Das ähm, ist für mich genial. Ähm Und zwar, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, oder? von Gleichbehandlung, von Transparenz, objektiv, ist es eigentlich nichts anderes, was wir als Personen auch machen, im Technischen wie im Kommerziellen. Wir gleiche Daten. Oder wenn man das abstrahiert Und jetzt ist einfach, stellt sich die Frage, wieso soll das ein Computer nicht können. Oder und von dem her denke ich, vor allem bei gleichen Beschaffungen, die wiederkehrend sind, denke ich, ist das wahrscheinlich äh, sicher ein gangbarer Weg. Ja, ich bin der Meinung, bei Wiederkehrenden ist es ist viel einfacher. Es ähm, gibt natürlich schon Gefahrenpunkte, man muss sehen. Das ist, ich mache ein Beispiel. Äh, ein Frank kann, gerade so bei Rating oder so auf Airbnb sehen wir relativ schnell. kann relativ schnell ins Dunkel abdriften. Wo vielleicht, oder vielleicht auf Regarde oder so. Etwas Schlechtes passiert und dann ist er weg von Bildfläche. Das ist immer das Risiko von solchen automatisierten Systemen. Das kann man Modell auch berücksichtigen. <lacht> aber einfach, das ist so ein Restrisiko, man hat, meine Meinung ja, Aber, aber do, die Objektivität oder, ist eigentlich mehr gegeben, wenn ein Mensch das macht. Also, ich kann ja als Mensch auch nicht so objektiv bewerten, <lacht> wenn mir der Lieferant besser gefallen. Das ist halt. Äh, du vielleicht die Maschine dann objektiv. Ist, und und wahrscheinlich ist das, was ihr auch gesagt hast, das Zusammenspiel. Die Maschine tut es und der Mensch schaut drüber. Das glaube ich. Christoph Bühlmann, habt ihr euch auch Gedanken gemacht, wenn ein neuer Akteur auftaucht, wo ihr noch keine Daten hat, wie ihr den könnt fair in das so System bringen könnt? Sehr gute Frage. Ähm, nein, ich muss jetzt gleich sein, nein, bis jetzt noch nicht. Ähm, also wirklich nicht. Spontan, Es würde mir Sinn kommen, ich denke ich, wir müssten auf herkömmliche Akkreditierungsverfahren zurückgreifen. In der Anfangsphase wäre es nicht fair, ob überhaupt ein neuer Akteur mitgetreten kann, sage ich mal oder halt eine Chance geben. Halt ich habe Angst, dass wir jetzt es spontan sind. Was also, noch eine Frage, auf welcher Grundlage, dass der Daten sammelt? Also, ist das, wenn man wie mitmacht, macht man irgendeine ja, also Oder sind das öffentlich verfügbare Daten über die Lieferanten? Ja, also A, das ja. und B, mhm. natürlich interne Daten, um halt qualitätsmäßige von Lieferanten machen. Und mhm. ja, da müssen sie nicht einwilligen, dass wir die brauchen für ja. später. Also ja. Ah, okay. <lacht> ja, alles also, <ja. lacht> also, <ja. lacht> klar. Ah, ich bin Sandro. Ähm, Mir würde interessieren wieder die ähm, Agent-Geschichte mit dem Bob, wo wir heute viel darüber geredet haben und gehört haben. Ähm, da gibt es ja die Transparenzkriterien, dass sie aber in aller Regel ein rechtliches Korsett haben. Also entweder weiss es aus Eignungskriterien aus oder irgendetwas. Ich habe schon Gedanken gemacht, wie das rechtlich würde verheben mit einem, so einem automatischen Agent, der da selbstständig Mm, Nein, bis jetzt nicht. Wir sind aus Swisscom natürlich freihändig vergaben oder wir sind nicht dem ja, öffentlichen Beschaffungsrecht unterliegend. Also darum, nee. Gut, das ist ja eine Frage vom, vom Schwellwert, oder? Also, hast du kannst ja nicht über 250.000 kannst du ja nicht Freihändig vergauen, auch oh, aus Swisscom nicht. Äh, doch. Swisscom ist nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterliegend. Gar nicht? Gar nicht. Okay. <lacht> ich habe gemeint, dass gewisse Sektoren, gewisse Sektoren auch, auch müssen, müssen. Also ah, das kann ich mir vorstellen. Telekommunikation, ja, habe ich gemeint, ist ich auch so ein Sektor, wo ich bei gewissen eine Ausschreibung auch muss. Das, das kann ich mir gut vorstellen, aber, aber auch nicht. Das okay. ist <Ja>. Ich Bracher von der ähm, Ich finde das ganz spannenden Ansatz, weil es ist effektiv ja nur ein bisschen eine Weitertreibung der Automatisierung ist, was der Mensch heute in der Evaluation macht. Im ähm, Bauwesen ist das eins. In der IT haben wir häufig mehr nicht nur Äpfel und Bier zum Vergleich, sondern eine ganze Frucht und da ist meine Frage, wie äh, habt das angedeicht? Muss man da zuerst einen äh, Katalog von vergleichbaren Leistungen aufbauen, wenn man dem den Bau, Baubereich verlässt? das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich meine, man kann, man kann es nur auf Lieferantenbasis anschauen, aber wie gesagt, hat man nicht einen Leistungsvergleich, sondern einfach einen generellen Lieferantenvergleich, oder? Und ja, also ich habe mir noch nicht konkret überlegt, wie unsere IT-Industrie aussehen Aber ich denke schon, dass man eine gewisse Standardisierung viel einfacher wird sein. Also dass man, wenn man einen Katalog von IT-Leistungen hat, dass man natürlich das viel einfacher machen kann. Aber wenn es eben ein Mischsalat ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Ich bin nicht so sicher. Also im Stand heute, ich gar nicht sicher, ob es geht. jetzt hat noch eine Frage, sonst würden wir weitermachen. Gut, merci vielmals.